Mir bleibt nichts mehr übrig, als nur ziemlich schnell hier durchzulaufen und durchzuspringen. Und ich hoffe, dass sie mich nicht kriegt. Ja, komm, spring! Spring! Und noch einmal, zack, ja! Und was nun? Ah, ich weiß nicht, wo soll ich mich verstecken. Hier, da drunter. So, jetzt kriegst du mich nicht. Oh ohne oh nee. Nach vorne, nach vorne. Und laufen, laufen, laufen. Hm ist nicht möglich. Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuesten Gameplay von dem neuesten Spiel Kleine Albträume 2 oder auf Englisch Little Nightmares 2. So, wir fangen wieder hier an. uns das ganze hier, an was wir hier haben. Ich kenne hier noch gar nichts. Ja, das fängt schon gut an. Ich kenne hier noch gar nichts, weil das Spiel ist vom 11. Februar und ich bin genauso wie ihr alle gespannt, was es hier so gibt. Ne, klettern kann ich nicht. Na gut, hier sehen wir einfach nur Klamotten, Fernseher. Ich behaupte, dass diese Fernseher irgendwie Teleport sind oder sowas in der Art. Aber wir können bestimmt von einer Dimension zu der anderen Dimension so springen. Oh, Mr. Shoe. Du kommst mit. <lacht> ich dachte, vielleicht geht das. Oh. Können wir hier rein? Komisch. Toilettenpaper für corona Time. Komm mit. Ich habe gehofft, dass wir etwas entdecken. <laughs> <laughs> Aus dem Weg! <laughs> Ich bin noch mutig, aber hier bestimmt passiert irgendein Scheiß gleich. Ups. <lacht> das wusste ich nicht. Okay, das war nur ein Traum. War nur ein Traum. Und was ist mir hier? Ja, ich weiß, dass du mich rufst. So Leute, ich bin schon tausendmal hier gestorben. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Hier muss etwas geben, was mir hilft. Hier komme ich nicht weiter. Sie ruft mich, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Wieder zurück komme ich dann nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass du mich rufst. Aber was ist damit? Oh, vielleicht müssen wir runter. Geht das? Kannst du runterziehen? Nach oben auch nicht. Okay, dann nehmen wir erstmal Schwung. Ah, Mann, Mann. Dann komme ich automatisch bestimmt vor. Jo. Yep. So, jetzt Schwung nehmen. Und... Go, go, Power Ranger. Du, du, du, du. Aha. Ist auch so ein System. Das muss ich bestimmt verschieben. Sehr schlau. Sie ist oben. Ich bin hier. Und wir können uns gegenseitig helfen. Was muss ich dich hier jetzt? Ah ja, genau, ich wieder. Sehr gut. Okay. Komm mit. Ich will aber trotzdem einmal gucken, was ist hier. Ah, guck mal, ein Geist gefunden. So richtig schlau. Okay, wieder von vorne. Ach, so dumm kann man doch nicht sein. Scheiße. Okay, volle Konzentration. <lacht> Schon tausendmal gestorben. Anlauf nehmen, Bro. Ja, guck mal, auf einmal springt er so weit. So, haben wir den Geist hier aber nochmal? Ja. Wir haben das... Da... Ich dachte schon, ne? Ja, jetzt kommt sie nicht wieder, ne? Fuck you, Bryce. Also wenn sie nicht da sitzt, ne, und nicht wartet, dann bin ich so langsam wie so ein Scheiß. Okay. Bringen. Top. Steuerung ist perfekt. Und deswegen kommen wir auch weiter. Das hört sich nicht gut an. Jemand spielt hier mit. Ne, das geht nicht auf. Gut, müssen wir hier rein. Uff. Ah, ich muss mich verstecken oder was. Oder ausschalten. Das frisst mich auf, glaube ich. Der Gamepad vibriert hier wie verrückt. Laufen kann ich auch gar nicht. Was mache ich jetzt? Zum Fernseher gehen? L benutzen? Was für L? Was für L? Ich sehe immer noch nicht ganz, was sie von mir wollen. Für solche dumme Menschen wie ich, ist das einfach zu schwer. <lacht> okay, wir laufen in slow mo, wie in Max Payne 2. Komm, jumpen, geht gar nicht. Sliden. <lacht> das hat mich bestimmt reingesaugt und Six hat mir geholfen, oder? Habe ich recht oder habe ich recht? Es ist die Zeit, ein Non zu werden. Oh, eine kleine Socke. Da. Boah, wie heftig ist das denn hier? Alles dreckig. Alles hier liegt draußen, Musik gibt auch so diese ganze Laune, wie in Silent here. Bestimmt gibt es hier Ah, da. Wegdrücken? Ah, muss man ziehen, sehe ich hier schon. <lacht> Geht einfach durch mich. <lacht> Wie durch einen Geist. Ja, das reicht schon. Komm mit. Uh, Schule. Das ist das, was die im Tra Trailer gezeigt haben. Ich will zu Schaukel. Okay? <lacht> Bücher Rucksack. Ja. 100% Bros. Der schlimmste Albtraum ist die Schule. Warum kann ich nicht so sitzen? dann Nur ducken. Was ist das? Ach so, ja. Okay. <lacht> ah, guck mal. Noch was gefunden. Ich weiß immer wieder nicht, ist das zum Safe? Einfach zum Speicher 640 fühlt sich zu Hause. Na gut, egal. Das ist hier mein Mercedes. Mm -hmm. oh. Das müssen wir auch ausnutzen. Six. Come on. Hey. <lacht> ah, guck mal, da ist noch was. Ich dachte, wir müssen gehen hier rein. Äh, Aber. Bestimmt müssen wir klettern. Hier nichts? Nee, hier geht nichts auf. Aber oh, ich habe was entdeckt. Wieder Hütte oder was? ho! Smiley face. Wir nehmen... Jeden Scheiß auf dem Kopf, ehrlich gesagt. Ne? Kommst du mit? Wir gehen hoch. Bleib nicht da unten. Wir brauchen dich. Ja, wenn mich jetzt gleich jemand fängt, dann wird das schon auch geil sein. Ach, nee. Ist alles friedlich. neu Hut? Nee. Reicht auch, ne? Verbrannte Schuhe Was ist hier Eine Dose Dove Beer von Homer Simpson Licht Die besten Schüler <lacht> aller Zeiten Und da ganz hinten ist Mike Myers, ganz links Ich werde erstmal den Hebel nicht betätigen, weil ich nicht weiß, was es macht. Was ist das denn? Was für heftige Oma. Oder was ist das? Ähm, das sieht nicht gut aus. Hm. Was? Ich brauche das. Oder, was? oder wir spielen. Dieser Raum sieht schon heftig aus. Ups. Ich will aber hier drücken und da drunter gehen. Vielleicht muss man das dringend überspringen. Ne? Ah, das geht nicht. Hey!